Hallo, Servus, ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Folge der Mission Outdoor von Sport 2000. Andreas und ich sind jetzt gerade am Ziel angelangt, nach einem super schönen Lauf. Ja, mehr noch, heute ist wirklich der, der Tag der Tage. Wir haben wirklich ein äh, super Wetter. Und auch ein ganz, ganz äh, tolles Schuhwerk haben wir heute morgen ausgesucht. Und zwar den Bushido, den Bushido 2 von La Sportiva und der überzeugt wirklich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Der ist nicht nur super leicht mit 300 Gramm, wir haben eine super Stabilität und mit der zweifachen Gummimischung haben wir auch noch einen super Grip. Wir sind über Stock und Stein sozusagen geflitzt und äh, hier die Uhr zeigt es uns schwarz auf weiß. Wir waren auch super schnell. Super schnell. <lacht> und nachfolgend äh, zeigen wir euch noch unseren Film, was wir heute Tolles erlebt haben und gesehen haben und wünschen euch ganz viel, ganz viel Spaß. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat diese Version eine neue Fersenkonstruktion für eine optimierte Passform und maximalen Laufkomfort. Die interne Slip-on-Konstruktion umhüllt den Fuß wie eine Socke, ohne ihn dabei einzuengen oder Druckpunkte zu erzeugen. Die Clean Construction mit weniger Nähten vermeidet unnötige Reibung am Fuß. Durch den Kaschenplattformeinsatz hat der Schuh eine erhöhte Dämpfung zum verbesserten Abfangen von Stößen. Unser Fazit, der Trailrunning-Schuh Bushido 2 ist ein echter Wettkampfschuh für die Skyrace-Welt, der im On- und Offroad-Gelände einen super Grip hat und eine perfekte Stabilität garantiert.